Heute bei Jan Maxi, wie man ein Mauspad aus Papier herstellt. Alles was man dazu braucht ist eine Maus, ein Mauspad und natürlich Blatt Papier und eine Schere. Zuerst schneiden wir drei Streifen aus dem Papier und formen sie dann zu Dreiecken.